Am Institut für Geoinformatik der Uni Münster haben wir in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt die Sensebox entwickelt. Einen Baukasten für IoT-Umweltmessstationen im Kontext Citizen Science, der insbesondere im Bildungsbereich eingesetzt wird. Neben Hardware, Software und der Datenplattform Open OpenSenseMap entwickelten wir Lehr- und Lernkonzepte, die mittlerweile in der Lehre in der Geoinformatik eingesetzt werden. Zum Beispiel im Bachelor Umweltingenieurwissenschaften an der ETH Zürich oder in der Didaktik des Sachunterrichts an der Uni Leipzig. Im letzten Jahr haben wir das Startup Rido aus dem Projekt ausgegründet. Bei Redo beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung der Sensebox. Die Sensebox besteht aus einem open source Mikrocontroller, der vollständig Arduino-kompatibel ist. Neben verschiedenen Sensoren wie zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit enthält die Sensebox elektronische Bauteile und Datenübertragungsmodule für das Internet. Anhand verschiedener Projekte lernt man die Elektronik der Sensebox und die Grundlagen der Programmierung kennen. Hierfür bietet Blockly einen einfachen und intuitiven Einstieg in die Programmierung. Dadurch kann zum Beispiel in kurzer Zeit ein Feinstaubmessgerät gebaut werden und die Daten mithilfe der OpenSenseMap ausgewertet werden. So verknüpfen wir die Informatik mit realitätsnahen Fragestellungen aus der eigenen Umwelt.